Hey Skatfreunde, es ist schon wieder Freitag, es ist wieder dieser Tag und wie üblich habe ich inzwischen genau zwei Themen, über die ich mit euch sprechen möchte. Natürlich möchte ich ein wenig über mein neuestes baby die skatfreunde app berichten und im Anschluss habe ich wie üblich eine Partie zur Analyse mitgebracht und diese Analyse wird heute noch ein wenig äh, intensiver und entsprechend auch länger ausfallen, als ihr das ohnehin von mir gewohnt seid. Warum das so ist, verrate ich dann äh, im Anschluss und ich gebe euch an der Stelle schon den Profi-Tipp von meiner Susi mit auf den Weg. Wenn euch das sonst zu lang ist, dann erhöht doch gerne mal die Video- Geschwindigkeit aus 1,25-fache oder für die ganz Verwegenen sogar aus 1,5-fache, dann kommt ihr schneller durch und habt darüber hinaus vielleicht auch ansonsten noch den ein oder anderen lustigen Aha-Moment. Also probiert das gerne mal aus, ob das für euch passt. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr da euren Spaß mit hattet und dann ab dafür. So, was gibt es Neues bei den Skatfreunden? Also ich kann nicht anders starten, als erneut meiner riesigen Begeisterung darüber Ausdruck zu verleihen, dass zwei Wochen, nachdem ich die Katze aus dem Sack gelassen habe, schon über 200 Skatfreunde äh, meinem Ruf gefolgt sind und sich in der Skatfreunde-Community eingefunden haben. Das ist einfach super krass. Das bedeutet dem Team und mir sehr viel. Das gibt uns richtig Motivation und Rückenwind, denn wir betreten hier schließlich einen stark umkämpften Markt. Im Mobile-Bereich kommen jeden Tag hunderte Apps dazu. Und da ist es ja alles andere als selbstverständlich, dass man Aufmerksamkeit bekommt, dass man in so einem frühen Stadion schon das Gefühl hat, das könnte Leute interessieren und dass ihr auch mit mir hier in den Kontakt und in den Dialog treten wollt und so mithelfen wollt, die App noch besser zu gestalten, das ist einfach super klasse. Also vielen herzlichen Dank an bisher 215 Skatfreunde, die hier die Joker-Karte geklickt haben und an alle, die es noch nicht getan haben. Es bedeutet uns wirklich viel und für euch ist es vielleicht nur ein kleiner Klick, aber für uns ein großer Schritt und es kostet nichts. Und ihr bekommt ja auch was dafür, denn wenn ihr diese Joker-Karte klickt, dann entblättert sich euch die Schönheit des Skat-Freunde-Servers und unter anderem könnt ihr dann etwas mehr On the Point mitlesen, was ich hier regelmäßig zum Fortschritt und zu unseren Gedanken dazu poste. Ihr könnt aber auch in der Community, zum Beispiel hier im Bereich Geplauder, einfach mal mitbekommen, welche Fragen und Gedanken haben andere Skat-Freunde dazu und diese Frage hier möchte ich an der Stelle direkt mal vorlesen und beantworten. Von Master Juk gestern Abend gefragt, was genau ist der USP deiner neuen App, also das Alleinstellungsmerkmal. Und natürlich möchten wir in vielen Bereichen einfach besser sein als die bestehenden Angebote. Aber der USP ist eigentlich, dass wir versuchen wollen, eine scart app zu schaffen, die egal auf welchem Level du spielst und egal auch, ob du schlechte Karten hast oder gerade wenn du schlechte Karten hast, eben trotzdem Spaß macht und motivierend ist. Und damit wollen wir dieses doch ziemlich brutale Kartenspiel versuchen, einer noch breiteren Spielerschar quasi schmackhaft zu machen. Ja, und ähm, da haben wir uns einiges für überlegt, wie wir das hinbekommen und bleibt da gerne am Ball. Ähm, ich mache auch, ich wage das auch mal so eine kleine Zielvorgabe zu machen. Es wäre doch super krass und cool, wenn, sagen wir mal, zu Ende Oktober hier schon 500 Leute mit dabei sind und ich quasi äh, einer noch größeren Schar darüber berichten kann. So, was also hat es hier mit dieser Partie auf sich? Diese Partie ein bisschen abgewandelt, damit es noch interessanter ist, aber fast identisch wurde bei mir am Mittwoch in meiner Trainingsrunde gespielt. Und da haben wir uns so eine Trainingsübung ausgedacht, wo einer mit offenen Karten spielt online und alle anderen damit zugucken und nach jeder einzelnen Karte einfach mal ihre Gedanken nennen, was bedeutet denn das eigentlich, ähm, dass genau diese Karte kommt, was für Informationen kann man daraus schon äh, gewinnen, was für Rückschlüsse kann man ziehen. Und es ist wirklich ganz interessant, dass wenn du drei... Spieler fragst, du häufig mindestens zwei verschiedene Ideen und Aussagen hast und das hilft auch so ein bisschen eben wieder diesen Perspektivwechsel zu trainieren. Was ziehen andere eigentlich aus den gespielten Karten für einen Schluss? Aber starten wir doch mal mit der ersten Frage. Wir sitzen mit diesem Blatt in Vorhand und wir hören aus Mittelhand 18 und natürlich ist die erste Frage, sollen wir jetzt dieses Spiel überhaupt reizen oder nicht? Und je nachdem, in welchem Lager man ist, eher bei den Optimisten oder eher bei den Realisten, sage ich mal, ähm, kann man da ja eine unterschiedliche Einschätzung haben. Die Optimisten sagen vielleicht: hey, 5 Trumpf, Kreuzbube, Vorhand, Ass 10 dabei und eine Farbe nicht, reiz ich immer den Pik und die. Pessimisten oder Realisten sagen vielleicht, hey, Moment mal, ich habe keinen vollen, ich habe bei fünf Trümpfen nur ein Ass, ich habe auch nicht zwei oder Buben von oben oder drei Buben und ich habe schon eine Gegenreizung, welche Karten sollen hier mir eigentlich helfen, das Ding ist mir einfach zu heiß. Und ähm, ich habe dann diese Partie auch mal eingegeben in den Kartenleger im 32 Kartenforum forum ähm, Wenn ihr das noch nicht kennt, auch mal ausprobieren, allgemeine Betrachtung, und da wird aus einer im großen Fundus von gespielten Partien eben ausgewertet, wie so der tatsächliche Ausgang und entsprechend die angenommene Gewinnwahrscheinlichkeit für diese Partie ist. Und was ihr da unten so ein bisschen seht, in dem unteren Bereich, alles rot, okay, soll man also nicht reizen. Naja, man kann es ein bisschen genauer betrachten. Kreuz, Herz oder Karo wollten wir ja sowieso nicht spielen, sondern Pik. Und die Chance, den Peak zu gewinnen, ist immerhin bei 64,7 Prozent. Und damit ergibt sich nur, weil eben verlorene Spiele doppelt zählen, ein minimal negativer Spielertrag. Es ist allerdings natürlich nicht so richtig berücksichtigt, dass man es dem Gegner natürlich auch sehr leicht macht, wenn man den hier ein einfaches Herzspiel spielen lässt. Und äh, ja, andererseits kann man auch sagen: hey, knapp 65% Siegschance, ja, da bin ich dabei. Ne? Ist vielleicht auch ein bisschen taktisch der Situation geschuldet, ob man das Spiel reizen sollte oder nicht. Wir haben uns jedenfalls äh, an der Stelle entschlossen, hier erstmal mitzureizen. Also 18 gehalten, 20 gehalten. Und jetzt fängt Mittelhand eben auch ein bisschen an zu überlegen. Ne? Und noch so ein Randaspekt ist ja, dass einem häufig dann, auch wenn man jetzt auf 22 passt, hinterher so vorgeworfen wird, ah, du hast mich ja nur ein Herz gehoben, Hebereizung. Ne? Und da schwingt dann immer so ein bisschen dieser moralische Unterton bei. Und da würde ich euch einfach empfehlen, legt den mal ein bisschen ab. Denn natürlich möchten wir hiermit kein einfaches Herz sehen. Denn wenn es ist ja ganz plausibel, dass Mittelhand vielleicht ein einfaches Herz hat. Und dann könnten wir trotzdem aber ein... Besseres, teureres, einfaches Peak spielen. Aber in dem Moment, wo uns eben 22 gesagt wird, ist klar dann, dass der Zug für uns abgefahren ist und dass ein besseres Spiel draußen ist. Und genauso wäre es etwa, wenn wir nicht in Karo Ass 10 Lusche hätten, sondern in Herz Ass 10 Lusche und Karo frei wären, dann würden wir sicher auch die 18 halten, um das einfache Karo-Spiel rauszunehmen. Und wenn wir dann 20 hören werden würden wir vielleicht uns äh, vernünftigerweise schon entschließen zu passen, weil wir einfach feststellen, offenbar ist ein teureres Spiel draußen und dann müssen wir den Pick auch nicht bis zum Ende ausreizen. Trotzdem wäre es nicht eine, einfach nur eine Karohebe, sondern es wäre ein gereizter Peak, den wir aus diesem Grund eben bei 20 gepasst hätten. Nun gut, das war ein kleiner Ausflug. Äh, Spieler überlegt bei 20. Offensichtlich hat er wirklich ähm, mit dem Gedanken gespielt, ein einfaches Herz zu spielen. Ähm, jetzt entschließt er sich nach einer gewissen Überlegung weiterzureizen und auf 22 haben wir dann gepasst. Hinterhand passt auch. Spieler schaut in den Skat, Spieler drückt und sagt dann relativ schnell und überzeugt ein Kreuzspiel an. Und ja, jetzt haben wir ja wieder eine Entscheidung zu treffen. Wie wollen wir das Spiel eröffnen? Bitte mal eure Meinung abzugeben. Also ich denke, ist relativ logisch, dass ich jetzt nicht auf irgendeinen queren, wilden Trumpfzug raus bin. Spieler ist ja äh, schließlich in Mittelhand, sondern es geht hier um die Entscheidung Karo oder Pik. Und wenn wir Karo spielen, dann ja sicher einen vollen. Da gibt es noch diese Nuancen, dann die, das Ass oder die Zehn. Mit dem Ass wird man vielleicht eher darauf wetten, dass der auch einmal mitbedient wird. Mit der Zehn wird man vielleicht eher darauf wetten, dass der gestochen wird und außerdem dem Partner noch eine extra Information geben. Oder eben Pik. Und bei Peak, wenn wir Peak eröffnen, ist äh, nach meiner Einschätzung die Peak-7 auf jeden Fall die stärkste Karte. Es gibt sehr viele Konstellationen, äh, wo die hier 2 zu 2 verteilt sind, wo das ganz egal ist am Ende, ob man die 7, 9 oder die Dame spielt. Aber es gibt eben diese eine Konstellation, die man eigentlich sucht, wo der Alleinspieler auf Ass-10-Lusche, Ass-10-8 oder Ass-König-8 sitzt. Ähm, oder auch meinetwegen sogar 10-König-8. Äh, ähm, auf jeden Fall, wenn er auf Ass-10 8 oder Ass König 8 sitzt, wird am Anfang selten mit der 8 schnippeln. Und ähm, dann kommt man in der ersten Trumpfrunde wieder ran und steht dann mit 9 Dame gegen zum Beispiel 10 8 oder König 8 oder sogar Ass 8 und äh, kann dann noch zum Vorstich die Dame ausspielen, hat noch die 9 gegen die 8. Deswegen ist die 7 jedenfalls besser als die 9. So und was haben wir denn hier? Natürlich äh, gibt es auch diesen Spruch, wenn du vier Trumpf hast, sollst du von deinen eigenen Vollen spielen. Und die Begründung ist natürlich, dass man häufig sonst im Spielverlauf gar nicht die Chance hat, die Vollen woanders unterzubringen. Jedenfalls schon mal nicht auf Trumpfstichen des Partners. Aber dieses Argument fällt hier natürlich weg, denn wir haben kein Herz. Das heißt, wir gehen ja wohl irgendwie schon ein bisschen davon aus, dass der Spieler kein Karo hat und haben, hätten dann eine gute Chance, die Karo-Vollen auf Herz unterzubringen. Entsprechend, andere sagen auch, ja, aber mit vier Trumpf will man ihn ja auch Trumpf kurz machen. Aber dieses Argument ist eben bei Farbspielen auch nicht so ganz zu Ende gedacht. Je weiter man ist in der Analyse des Spiels, desto eher weiß man, dass bei Farbspielen das Tempo gar nicht so entscheidend ist. Dafür sind einfach zu viele Trümpfe unterwegs und es häufiger im Endspiel auf die, auf die Stellung ankommt. Und da ist es gar nicht so schlau, wenn man es dem Alleinspieler erlaubt, sich Trumpf kürzer und damit in einen Trumpfgleichstand zu stechen. Also aus all diesen äh, Betrachtungen heraus. Bin ich letztlich zum Schluss gekommen, okay, beides mag vielleicht möglich sein und gar nicht ganz schwarz oder weiß äh, zu betrachten sein, aber ich halte die Pik-Lusche doch noch für ein wenig stärker als ein Karo-Volles. Also, gesagt, getan, Pik-Lusche auf den Tisch, Alleinspieler das Ass, vom Partner kam die Acht. So. Das gibt jetzt natürlich noch nicht so viel Information an der Stelle. Ein König oder die 10 hinten hätte vielleicht schon ein bisschen mehr verraten. Aber gut, wir wissen natürlich, Pik Ass ist beim Alleinspieler. So viel ist dann klar. Es kommt der erste Trumpf. Trumpf Lusche, Trumpf Ass. Und an der Stelle von uns wieder eine Entscheidung zu treffen. Erstmal übernehmen, vielleicht sogar oder unterbleiben. Ich höre durchaus, dass der eine oder andere sagt, ja, bring den Spieler in Mittelhand. Aber ich denke, das ist hier keine gute Idee, denn der Trumpfstich, den wir im Zweifel dadurch aufgeben, ist eben doch ein bisschen zu wertvoll. Und unser Partner hat ja jetzt schon die pik eröffnung gesehen. Wenn der noch einen Pik hat, dann kann der den Pik auch selber weiterspielen. Wenn er jetzt keinen Pik mehr hätte und noch genau einen Trumpf, dann wäre Übernehmen möglicherweise schlauer. Aber wir sind natürlich dann, äh, ja ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, Unterbleiben ist besser und ich denke, der König ähm, macht hier auch ein bisschen mehr Sinn. Der wird sonst manchmal im Endspiel eben auch eine Beute des Alleinspielers und äh, mit der Trumpf 8 werden wir wahrscheinlich trotzdem ähm, die Wahl haben, letztlich Herz einzustechen. Also äh, das Tempo wird, werden wir wahrscheinlich an dieser Stelle nicht verlieren. 15 Augen also. Wie ging es weiter? Pik König von unserem Partner. Okay, das ist leicht. Sehr wahrscheinlich spielt er einfach die Farbe zurück und die Pik 10 ist beim Alleinspieler. Ähm, wenn nicht, dann sehen wir es rechtzeitig genug. Aber es ist genau wie erwartet. Also Pik Ass und 10 beim Alleinspieler. Und jetzt lag folgender Stich. Trumpf, Lusche, Karo, Bube. Ja, und da denke ich, sind die Schlussfolgerungen recht eindeutig. Es ist ein Fünftrümpfer, das ist jetzt bewiesen. Es ist eben auch sehr unwahrscheinlich, dass unser Partner noch einen Buben hat, alleine schon wegen dieses Tells, das äh, der Alleinspieler überlegt hat ähm, nach der 20er-Reizung. Also offensichtlich hat er ein einfaches Spiel und hat dann überlegt, ob er in den Skat schaut oder ob er Herz aus der Hand spielt. Von daher Logisch, dass der Alleinspieler jetzt noch äh, Pik-Bube-Trumpf 10 und Dame hat. Und es stellt sich natürlich erneut die Frage, tauchen oder übernehmen? Und an der Stelle äh, sind, bin ich oder sind wir zumindest zum anderen Ergebnis gekommen. Ähm, beim Unterbleiben ist einfach die Gefahr zu groß, dass unser Partner jetzt ähm, Herz anfasst. Und das wäre natürlich nicht besonders gut. Und er müsste schon diese 20er Reizung, bzw. 20 gehalten auf 22 gepasst, entsprechend richtig interpretieren, dass wir dann eher nicht Herz sehen wollen. Das kann natürlich gelingen, aber das Risiko ist uns ein bisschen zu groß. Und in dem Moment haben wir auch nicht mehr das Gefühl, dass wir einen Trumpfstich, ähm, verschenken würden, denn im nächsten Stich werden wir sehr wahrscheinlich ja den Alleinspieler zum Spe Stechen bringen. Dann hat er auch nur noch zwei Trümpfe und kann es sich dann mutmaßlich gar nicht mehr erlauben, Trumpf rauszuspielen, weil er dann eben zu kurz kommt. Also wir haben hier übernommen und nächste Überlegung, jetzt ein Karo Vollen oder die Pik Dame. Wir haben uns überlegt, sehr wahrscheinlich wird die Pik-Dame für den Alleinspieler reichen. Und es mag Endspiele geben, wo es dann eben auch wirklich wichtig ist, Karo, Ass und Zehn auf Herzstiche unseres Partners zu versenken. Wenn der Alleinspieler jetzt tatsächlich Pik-Dame nicht sticht, äh, dann hat er vielleicht in dem Moment einen sehr guten Riecher bewiesen. Aber er kann ja noch nicht 100 wissen, dass wir wirklich beide karo vollen haben. Also, Pik-Dame angeboten. Wie erwartet wurde mit der Trumpf 10 gestochen und unser Partner hat erfreulicherweise sich hier auch von Karo äh, gelöst oder sollte das idealerweise, wenn er die Reizung jetzt schon richtig interpretiert. Und jetzt decke ich einfach an der Stelle mal die Karte auf. Das ist wirklich sehr interessant. Der Alleinspieler hatte einen, hat den Fünftrümpfer, wie wir ja schon wissen, und er hat an der Seite... Ähm, er Pik Ass und 10 und Herz Ass, 10, Dame, 8 gehabt, plus Karo, Dame. Und weil er nur in Mittelhand diese fünf Trümpfe hat und sich gedacht hat, Herz Ass, 10, bekomme ich diese Viererlänge nie komplett durch, hat er die Herz 10 mit runtergedrückt. Herz 10 und Karo, Dame. Und das ist was, was mir ja auch, denke ich, mit der Verteilung sehr gut hätte passieren können. Und unser Partner hatte entsprechend eben die, wirklich die schwere Aufgabe aus äh, Herzkönig zu dritt und Karo König zu dritt, äh, sich richtig zu entscheiden. Fairerweise muss man sagen, weil der Alleinspieler diese 13 Augen gedrückt hat, ähm, Pik-Ass und 10 schon durchbekommen hat und eben auch die Kreuz 10 verstochen hat, ähm, kann er jetzt eigentlich Trumpf weiterspielen. Wenn er jetzt Trumpf weiterspielt, dann erzwingt er es noch einen vollen zu bekommen. Entweder eben das Herz Ass oder eben ein, er kann zum Zurückstechen auf ein Karo volles warten. Ähm, oder noch an, ja, und genau das hat er aber nicht gemacht, aber ich glaube, dass das ein Fehler ist, der sehr vielen Spielern passieren kann. Spieler steht jetzt eben knapp über 50 und zieht jetzt einfach sein Herz Ass. Und damit war es jetzt halt angerichtet, dass wir hier wirklich ein sehr interessantes äh, Endspielmotiv wieder auf dem Tisch hatten. Partner, die Herz 7. Und was müssen wir jetzt eben tun? Stellt euch entweder noch mal vor, dass ihr die extra Informationen noch nicht habt oder versucht es so zu ermitteln. Wie ist das Herz Ass jetzt hier zu behandeln? Ja, ich habe natürlich jetzt schon ein bisschen was verraten, ist mir schon klar. Es gibt auch eine entsprechende Strategietrainerübung, die ein ähnliches Motiv beleuchtet. Aber auch mit verdeckten Karten ist wohl schon klar, dass wir den Vollen an sich hier nicht mehr laufen lassen dürfen. Der Alleinspieler hat wohl schon zu viel. Und ähm, ja, auch wenn wir da jetzt die Karo 8 abwerfen, dann kann im Zweifel immer noch Trumpf kommen und dann äh, haben wir damit noch nicht mal eben garantiert, dass dann bei der Karo Vollen durchgehen. Also wir müssen schon stechen, aber die, der Clou ist jetzt natürlich, ähm, nicht einfach mit der Trumpf 8 zu stechen, denn danach müssen wir dann noch einen Karofollen anbieten oder verlieren so oder so noch einen vollen Der Clou ist jetzt mit dem Kreuzbuben zu stechen. Und einfach nochmal vorgezählt, wir haben ja noch nicht so unfassbar viel Augen. Wir hatten hier äh, gerade mal 19 Augen liegen. Das heißt, wir kommen jetzt mit dem Einstich Kreuz auf 32 und ähm, Jetzt kann man natürlich auch sagen, hey, Moment mal, ein Stich Kreuz Lusche und dann erstmal den Buben ziehen. Kriegen wir schließlich auch den Pikbuben und den Karo König. Müsste doch immer für uns reichen. Wir brauchen ja sowieso danach noch einen Herzstich, herz -10 stich herz Herz-10-Stich mit dem Bild und einem Karo vollen. Das reicht dann auch. Aber mit dieser Überlegung decken wir eben tatsächlich den aktuellen Fall nicht ab, dass die ein Herz voller gedrückt ist. Und deswegen gefällt mir jetzt dieses, äh, dieses Endspiel so gut, weil wir eben mit dem Einstieg genau auf 32 kommen. Jetzt Trumpf zurückspielen können und dann senkt sich tatsächlich aus dieser Ausgangsverteilung das bei genau auf 60. Und natürlich kann sich der Alleinspieler in diesem Moment auch noch in den Arsch beißen, dass er jetzt äh, die Herz 10 gedrückt hat, denn so sieht jetzt das Endspiel aus, wenn natürlich unser Partner auch noch hell wach ist, wenn der versteht, was hier gerade passiert. Aber an der jetzt vorgespielten Herz 9 ist zumindest äh, der Verdacht äh, nicht abwegig und im Siegssinne sollte jetzt genau diese Zufolge passieren. Herz König, Herz 10, Herz Dame und damit sind es dann 60 Augen. Also alles eine ganze Menge was da in der Partie drinsteckt, von der Abwägung des Reizens über verschiedene Entscheidungen, Trumpf übernehmen oder nicht, einen vollen spielen oder äh, die andere Farbe. Und wenn sich dann da tatsächlich so ein Verlauf ergibt, wo dann so ein Endspiel plötzlich liegt und auf 60 geht, dann hat man natürlich äh, richtig Spaß gehabt. Es gibt natürlich auch, äh, bin ich völlig mit einverstanden, äh, andere plausible Spielverläufe, die dann eben äh, nicht zu so einer zu so einem interessanten Motiv führen und trotzdem irgendwie äh, keiner richtig was falsch gemacht hat. Aber es war mal wieder so ein Schmanker, wo ich dachte, hey, das möchte ich euch gerne mal in der ganz ausführlichen Variante zeigen und im Übrigen euch ermuntern, wenn ihr auch in so einer Trainingsrunde seid, versucht doch mal dieses Spiel. Nach jeder Karte dürfen alle mal überlegen, was da gerade passiert. Das macht richtig Laune. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle soll es das gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Wünsche euch ein super geiles Wochenende. Ich schaue natürlich wieder die Tage auf die Joker-Karte im Discord. Mal gucken, wer von euch mir hier noch eine Freude macht. Und an der Stelle bleibt mir nichts anderes zu sagen, als wie immer gut blatt.